Ja, meine lieben Studierenden, herzlich willkommen in dieser weiteren Übersicht im Seminar Morphologie. Nachdem wir in der letzten Woche uns die strukturalistischen Grundlagen der Sprachbeschreibung näher angeschaut haben und dabei morphologische Aspekte vor allen Dingen im Hinblick auf die Basisoperationen des Segmentierens, Klassifizierens und im Hinblick auf das Gesamtsystem Sprache wichtig waren, würde ich heute ganz gern äh, in eine Systematik der Morphologie einsteigen mit den zwei ähm, ähm, Bereichen der Flexion und Wortbildung und damit mehr oder weniger eine Einbettung in größere grammatische Phänomene, die wir zur Beschreibung brauchen. Allerdings, eins möchte ich gleich vorher wegschicken, sollten Sie mutmaßen, dass dieses kurze Input-Video ausreichen wird, um einen Basiskenntnisstand über morphologische Grundlagen ähm, sich zu erarbeiten, muss ich Sie leider enttäuschen. Das Ganze dient hier tatsächlich nur dazu, um einzelne Schlaglichter auf die morphologische Beschreibung von Sprache zu richten. Und wenn Sie das Gefühl haben sollten, Sie haben hier Defizite und müssten das eine oder andere noch einmal nachholen, dann würde ich Sie bitten, das im Selbststudium zu tun. Und zwar entweder in einer Einführung in die Morphologie oder in die Grammatik. Der zweite Vorsatz ist, das, was Sie jetzt hören, beinhaltet keine Ausdifferenzierung nach der Rolle, die die Morphologie oder die Morphosyntax spielt in unterschiedlichen grammatischen Ansätzen und Theoriebeschreibungs-, äh, theoriemodellen ähm, Das, was Sie hier hören, ist ein wenig aufgepeppte Schulgrammatik, das heißt die Basis der Basis auf der auf dem auf dem Boden aristotelischer grammatikalisierung, äh, Kategorisierung. Da dürfen Sie bitte nicht zu viel erwarten. Aber kommen wir mal zu dem eigentlichen Inhalt. Heute würde es also gehen um Flexion und Wortbildung. Und ich würde ganz gern beginnen mit der Flexion. Die Flexion ist, wenn man sich das morphologische System anschaut, ein großer Teil neben der Wortbildung. Und hier werden vor allen Dingen Aspekte der Deklination und Konjugation äh, besprochen. Auch wenn noch andere hinzugehören, wie zum Beispiel die Komparation. Nichtsdestotrotz, das sind die beiden ähm, zentralen Bereiche, Deklination und Konjugation. Wenn wir auf das Gesamtsystem schauen, also mit Flexion werden im Wesentlichen ähm, Noma, nominale und verbale Einheiten so verändert oder gebeugt, dass Sie mit Hilfe morphologischer Einheiten, die an Sie herantreten, grammatische Informationen tragen können, die uns einen Hinweis darauf geben, über welche Formen wir gerade sprechen. Bereits gesagt, wenn wir über nominale ähm, Flexion sprechen, sprechen wir von Deklination. Wir können hier unterscheiden, starke, gemischte und schwache Deklination. Das betrifft vor allen Dingen die Adjektive. Und aus dieser äh, Flektierbarkeit bestimmter sprachlicher Einheiten wird auch ein wesentliches Merkmal gemacht, um Wortarten zu definieren. Und die flektierenden Wortarten in der Deklination sind Substantive, Adjektive, Artikel und Pronomina. Wenn wir auf das verbale Paradigma schauen, sprechen wir von Konjugation. Hier unterscheiden wir zwischen einer starken und schwachen Konjugation, also zwischen starken und schwachen Verben, also zwischen unregelmäßigen und regelmäßigen konjugierten Verben. Und diese bilden einen weiteren großen Teil im, über, im Feld der Wortarten ähm, und sind sehr stark auch semantisch differenziert. Aber darauf kann ich ähm, im Wesentlichen heute gar nicht eingehen. Äh, nur ein Hinweis. Es gibt offensichtlich ein großes Interesse, über Modalverben zu sprechen oder über Modalverben nachzudenken. Und ähm, in dem Kontext ähm, würde ich äh, an der einen oder anderen Stelle noch einmal ähm, darauf zurückkommen. Blicken wir zunächst erstmal auf die grammatischen Kategorien des Verbs. Hier wird global unterschieden zwischen äh, Person, Numerus, Tempus, Genus Verbi und Modus. Und Sie sehen, wie diese einzelnen Kategorien, grammatischen Kategorien, nach und nach auffächern. Etwas unklar ist, ob der Imperativ zu den Modi zu rechnen sei, das hat ganz äh, einfache, formale und ähm, systematische, semantische Gründe. Und das Zweite, auf das ich Sie auch gleich hinweise, ist, dass vor allen Dingen die, der Umfang der Kategorie Tempus beim Verb ähm, starken Diskussionen ausgesetzt ist. Sie sehen hier eine Differenzierung nach präsentischen Stämmen und präteritalen Stämmen. Also, dass wir das ähm, verbale Paradigma hier nach sechs Zeitformen zunächst Schulgrammatisch ordnen, obwohl in der Schulgrammatik Futur 2 schon gar nicht mehr vermittelt wird. Und daneben wird in der Forschungsliteratur zwischen den Doppelformen noch unterschieden. Das, sind die, das ist das hier in dem Slide mit Perfekt 2 und Plusquamperfekt 2. Und in einzelnen grammatischen Darstellungen wird noch von Futuro, Präteriti 1 und 2 gesprochen. Aber das sind jetzt Sonderdiskussionen, die ich Ihnen jetzt hier erstmal zeigen will. Und unter uns gesagt, auch das Temposystem selbst gerät sehr in Bewegung und muss möglicherweise in dem einen oder anderen grammatischen Ansatz ähm, revidiert werden. Gleiches gilt für Genus Verbi, also das heißt die beiden Aktionsformen des Deutschen, ähm, die gemeinhin unterschieden werden zwischen aktiv und passiv, wobei das Passiv traditionell nochmal unterteilt wird in das sogenannte Vorgangspassiv mit Werden und das Zustandspassiv mit Sein. Aber hier gibt es Überschneidungen mit Halbmodalkonstruktionen und gleiches gilt für den Modus. Wenn ich vorhin über die Hilfsverben sprach, dann wissen Sie, dass Sie Modus nicht nur durch Konjunktiv 1 oder 2 anzeigen können, sondern dass Sie Faktizität auch markieren können, indem Sie zum Beispiel bestimmte Modalkonstruktionen mit den Modalverben bilden. Aber das Zumindest erstmal ist ein Kategorisierungsansatz, auch wenn ich jetzt schon im Wesentlichen drei dieser Kategorien als nicht in der Art und Weise deutlich klassifizierbar dargestellt habe, wie diese Übersicht tut. Schlussendlich bleiben nur Person und Numerus ähm, als relativ deutlich voneinander ähm, geschiedene Teile, in denen sich ganz klar Einheitenkategorien zuweisen lassen. Blicken wir auf Substantiv, die grammatischen Kategorien. Auch hier haben wir ähm, drei, wesentliche mehr, oder drei wesentliche Kategorisierungen, nämlich nach Kasus, Numerus und Genus. Das Genus als Kategorie ist festgelegt. Das heißt, ein Nomen kann nur Maskulinum, Neutrum oder Femininum sein. Und ähm, Eisenberg sprach dann in dem Zusammenhang davon, dass es sich hierbei um eine äh, Paradigmenkategorie handele, die dann... Ähm, nicht in, äh, in denen das Nomen, wenn es flektiert wird, keine andere Einheit annehmen kann. Also es wäre dann in dem Fall keine Einheitenkategorie. Dazu würden zählen die Kasus äh, mit langen u Deklination, Das ist ein wichtiger Hinweis für eine mündliche Prüfung. Und ähm, die äh, Einzahl und Mehrzahl als äh, Kategorien ähm, zu rechnen wären. Genau, blicken wir noch abschließend, das hatte ich ganz am Anfang erwähnt, auf die Komparation des Adjektivs, dass es so etwas wie einen Superlativ gibt, also am größten, am besten, am grünsten und so weiter und so fort. Das sollte den meisten bekannt sein. Die Kategorie Komparativ und Positiv hingegen kennen nur noch die wenigsten, wenn überhaupt, aus ihrer schulischen Ausbildung oder aus der Einführung in die Sprachwissenschaft. Gut, das soll es bis hierhin sein mit einem kurzen Überblick über die äh, Flexion. Ähm, kommen wir jetzt nochmal zur Wortbildung und Achtung, erschrecken Sie nicht, ich habe Ihnen die wichtigsten Merkmale der Wortbildung auf ein Slide zusammengestellt und äh, werde das jetzt für Sie erläutern. Zunächst erst einmal ähm, gibt es unterschiedliche Formen der Wortschatzerweiterung Wir werden ja erstmal Wortschöpfung, also die Neubildung, also ein lexikalisches Phänomen, das durchaus auch morphologische Aspekte mit ähm, äh, an sich ziehen kann. Das werden wir bei den Formen der modernen Wortbildung auf Instagram uns genauer anschauen. Dann haben wir Formen der äh, Sprachentlehnung, also der Wortentlehnung. Da werden fremdsprachliche Elemente auf ganz unterschiedliche Art und Weise in das Deutsche inkorporiert. Wenn Sie möchten, können wir uns das auch nochmal anschauen. Also Das heißt, Sie erweitern den sogenannten Basiswortschatz der indigenen äh, Elemente. Und wenn wir von Wortbildung sprechen, dann haben wir zunächst erst einmal, ohne zu sagen, dass wir nicht irgendwann auch ähm, äh, Fremdwörter ans Deutsche angleichen, dann reden wir zunächst erstmal von diesen in, sogenannten indigenen Elemente, die also zu unserem Basiswortschatz gehören. Das Deutsche im Übrigen ist sehr bekannt dafür, dass es auf fremdsprachliche Elemente und dann entlehnte Elemente sehr sehr schnell formal an ähm, das an dem Basiswortschatz angleicht, äh, indem es äh, diese fremdsprachlichen oder entlehnten Elemente sehr schnell in ähm, Wortbildungsprozesse äh, einbezieht und dann zum Beispiel äh, ganz regulär äh, bildet. Sie können sich das Ganze äh, anschauen, um mal ein äh, relativ ausgenudeltes Beispiel zu nehmen, das Liken als Konversion, also als Substantivierung eines Instituts. Deutsche entlehnten englischen Verbs. Ähm, äh, Sie können das weiter, bei Google Plus war das irgendwann mal mit Plus-Einsen und so weiter und so fort. Also, Sie sehen, das ist alles ähm, äh, tatsächlich im Deutschen relativ dynamisch und wir werden uns da im Seminar, glaube ich, sehr, sehr viele schöne Beispiele anschauen können. Aber blicken wir erstmal ähm, auf die Ausdruckserweiterung als den wichtigsten Teil der Wortbildung. Das Phänomen der Ausdrucksverkürzung, das lasse ich jetzt hier mal unter den Tisch fallen, also dass man so etwas wie S-Punkt abkürzen kann für Seite oder VGL-Punkt für Vergleiche, das behandle ich jetzt hier mal nicht, obwohl und obgleich die Akronymbildung zum Beispiel in sozialen Netzwerken, in Chatkommunikation und so weiter und so fort ein tolles Thema wären auch hier im Seminar. Aber... Dazu dann später in der Diskussion, welche Ideen Sie damit ähm, assoziieren. Kommen wir zunächst erstmal zur Ausdruckserweiterung. Hier gibt es ähm, drei ganz zentrale ähm, Bereiche oder Mittel der, der Wortbildung, nämlich ähm, die Inkorporation, die Komposition und die Derivation. Schauen wir uns mal die Phänomene der Inkooperation an. Hier geht es im Wesentlichen im Detail um Zusammenrückungen, also das heißt das Zusammenziehen von ähm, äh, zwei äh, Entitäten. Ähm, das ist ein Phänomen, das Sie vor allen Dingen in den sozialen Medien beobachten können und da wiederum vor allen Dingen auf Instagram, das heißt die Bildung komplett äh, Black side Hashtags als Zusammenrückungen. Ähm, dann haben wir Zusammenbildungen, ähm, die sich dadurch auszeichnen, dass ähm, sie... Diesen zweiten Teil, ähm, äh, oder zum Beispiel Rechnungslegung wäre auch so eins, dass Sie ähm, oder Fragestellung, dass Sie ähm, nicht tatsächlich äh, entscheiden können, um welche ähm, dass dieser zweite Teil Stellung nicht in dem Sinne verwendet werden kann, wie es äh, in dieser Zusammenbildung äh, passiert. Das heißt, hier wird tatsächlich ein äh, neues Wort gebildet, in dem zwei äh, spezifische Einheiten zusammengezogen werden. Und dann haben wir noch Wortkreuzungen daneben. Ein sehr schönes Beispiel ist Jein, also wo zwei eigentlich eigenständige lexikalische Einheiten zusammengegossen werden. Und ähm, manch einer spricht da auch von Kontamination, aber das heißt, hier hätten wir eine sogenannte Wortkreuzung. Ein großer Teil ähm, der Ausdruckserweiterung ist die Komposition. Ähm, wir unterscheiden ganz grundsätzlich zwischen Determinativkomposita, das sind eigentlich, ist eigentlich der Löwenanteil der Komposita, die wir im Deutschen verwenden, daneben Kopulativ-Kompositum und Possessivkompositum. Das Besondere beim Determinativkompositum, also dem Normalfall der Komposition ist, dass dadurch ein, das, das Zweitlied des Kompositums näher spezifiziert wird. Es geht also um ein Boot, das genauer ein Hausboot ist. Daneben haben wir Kopulativkomposita. Das ist ziemlich interessant, denn hier stehen eigentlich zwei gleichberechtigte Glieder nebeneinander. Also, wenn wir über einen Gottkaiser sprechen, dann, also wie Napoleon ähm, sich selbst inszenierte, dann haben wir auf der einen Seite die Gottgleichheit und auf der anderen Seite ähm, das Kaiserliche. Und er verkörpert sowohl das eine wie das andere und kann sich deswegen auch ähm, gleich als Gottkaiser bezeichnen. Und dann haben wir Possessivkomposita, die vor allen Dingen dazu ähm, genutzt werden, um spezifische Eigenschaften anzuzeigen also, ähm, und die sie nicht mehr kompositionell ähm, aus den beiden Gliedern erschließen können. Also jemand, der ein Bücherwurm ist, ist weder Buch noch Wurm, noch sind die Bücher des Wurms, sondern es geht hier darum, dass wir hier eine Person haben, die sehr, sehr gerne liest. Und diese Bedeutung können Sie nicht mehr kompositionell erschließen aus diesen beiden ähm, Teilen. Deswegen sind Possessivkomposita zum Beispiel ein beliebter Gegenstand der Konstruktionsgrammatik. Ähm, wenn Sie Kompositionen bilden, oder ähm, dann werden Sie vor allen Dingen auf das Phänomen und nicht nur hier, aber besonders hier, deswegen steht es da auf die Fugung dieser Elemente stoßen. Und äh, hier sind verschiedene Kompositionselemente in der Morphologie zu beschreiben, die hier an einzelnen Beispielen aufgeführt sind. Und ich lese Ihnen nicht alle vor. Wenn in Klammern an diesen Fällen zum Beispiel ein Genitiv Singular oder Genitiv Plural steht, dann ist nicht das Fugenelement der Genitiv Plural äh, einer bestimmten sprachlichen Einheit, sondern ähm, dieses Fugenelement ist möglicherweise historisch aus, diesem, ähm, äh, aus dieser grammatischen Information hervorgegangen. Also das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Also nicht überall, wo ein Fugen-S auftritt, handelt es sich automatisch um einen Genitiv-Singular. Ähm, nichtsdestotrotz, das ist, eine, das ist eine ganz wesentliche Stelle, in denen, wenn äh, man über den Abbau von bestimmten Elementen spricht, ähm, sich eine unglaubliche Vielzahl an Möglichkeiten ähm, hält und etabliert hat und auch hält. Ähm, ich möchte Sie nur auf eins hinweisen, auf namentlich. Das, was Sie hier sehen, ist ein sogenannter Interfix, den manche Grammatiker annehmen, aber das ist eine sehr umstrittene Kategorie. Und wir werden ähm, da auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen im Kontext von Derivation, also von Ableitung, ähm, denn schlussendlich sind die Fälle, in denen ähm, dieses Interfix, wenn man es dann annehme, ähm, äh, auftritt und eingebunden wird sehr, sehr selten, also ein sehr seltenes Mittel. Und ähm, es ist vollkommen unklar, ob man ihm eigenen morphologischen Status zubilligen kann und sollte. Und diese Diskussion rührt vor allen Dingen daher, dass wir in der letzten Woche, das haben Sie gesehen, ähm, aus einer strukturalistischen Sprachbeschreibung herkommen und ähm, dieser, diesem Element natürlich hier mit einer Funktion zuweisen wollen. Und ähm, diese Funktion ähm, aus strukturalistischer und sprachsystematischer Perspektive eben bestimmbar sein muss. Und deswegen, wenn man systematisch blickt, dann kommt man schon auf die Idee, dass man so etwas wie einen Interfax definieren kann. Das trifft aber auch noch auf andere Elemente zu. Das letzte ist in der, Wortschatz, in der Ausdruckserweiterung ist die Derivation und damit werden Derivate gebildet, und zwar explizite und implizite, wenn man sich an der Grammis, an der IDS-Grammatik orientiert, an einem grammatischen Informationssystem. In der expliziten Derivation werden Neue Einheiten gebildet durch Ableitung. Daneben gibt es noch die, Grammis spricht von der sogenannten impliziten Derivation. Das kann man auch diskutieren, wenn zum Beispiel durch Ablautung ähm, oder durch Umlautung neue Einheiten entstehen. Ähm, das geht so ein bisschen in die Richtung, dass man sagt, ja, wir haben äh, ein Pluralmorphem, äh, Plural, äh, das aus Umlaut plus E besteht. Und wenn man jetzt diesen, äh, diese implizite Derivation für die Umlautung zum Beispiel annehme oder für die Ablautung, dann bräuchte man nicht diese zwei Morphe, also Umlaut plus E, für das, den, die Pluralbildung heranziehen und könnte sich das, dann die Pluralbeschreibung oder die, die Beschreibung von Pluralallomorphen vereinfachen. Also das steckt da dahinter, unter anderem. Aber wenn wir erstmal bei den expliziten Derivaten bleiben, dann werden die vor allen Dingen durch Affigierungen gebildet und die typischen ähm, Affixe sind Suffix, Präfix und Zirkumfix, die zur ähm, äh, Wortbildung benutzt werden äh, zur Ableitung. Ähm, gerade schon problematisiert hatte ich Interfix. Dasselbe gilt für den Infix. Auch das ist ein, ähm, eine morphologische Einheit, die nur dann als Infix erscheint, wenn sie größere lexikalische Einheiten zusammenführen, wie bei funktionsuntüchtig könnte man sich auch streiten, ob untüchtig nicht ein eigenes Wort ist. Aber Sie sehen, Diskussion letzte Woche, ob wir es hier mit, dem kompositionellen, mit einer kompositionellen morphologischen Negation zu tun haben oder ob man untüchtig selbst als eigene lexikalische Einheit klassifiziert und akzeptiert. Je nachdem ist UN entweder ein Infix oder ist es eben nicht. also es ist genauso umstritten wie der Interfix. Und eine letzte, sehr, sehr kleine, auf fachsprachliche ähm, Texte und äh, Kommunikationskontexte bezogene Einheit ist der sogenannte Confix. Ähm, hier geht es vor allen Dingen um sprem sprachliche Elemente, die benutzt werden zur Wortbildung von Fachwortschatz. Äh, ich habe Ihnen hier äh, Thermostat als ein ähm, äh, Beispiel aufgelistet, aber Sie können selbst gern ähm, äh, Einheiten bilden aus den Elementen, hier beispielsweise Ident, Fill und Polit sehr, sehr schön. Das, ist das Beispiel Bibliophil. das können wir sehr gern im Anschluss diskutieren. Das Letzte und auch hier unterscheiden sich die Grammatiken und einfach die Morphologie ein wenig voneinander. Das ist die Konversion. Die Konversion. Einige Grammatiken setzen die Konversion gleichberechtigt neben die Ausdruckserweiterung. Andere implementieren die Konversion als ein Mittel in die Derivation. Das scheint mir ähm, äh, im Hinblick darauf, welche Rolle sie spielt, tatsächlich auch angezeigt zu sein. Denn hier wird durch ein sehr einfaches, ähm, durch ein sehr einfaches Ableitungssetting ein ähm, neuer Ausdruck gebildet. Also gibt es eine Ausdruckserweiterung. Ähm, bei der Substantivierung zum Beispiel des Verbs wird ein Artikel davor gesetzt und damit wird ein Verb als substantiviertes gekennzeichnet. Scheint mir hier in der Devriation besser aufgehoben zu sein als, äh, als eigenständig stehend neben der Ausdruckserweiterung. Und es verhält sich dann ja schlussendlich ja, auch wie schön zu Schönheit. Also indem dem durch ein Suffix, ein Substantiv gebildet wird, wird eben bei der Substantivierung eines Verbs ähm, ein Artikel dazugesetzt Und damit haben wir dann ein Substantiv. Ja, das ist Ganz kurz zur Wortbildung. Ich hoffe, dass der kurze Überblick äh, Sie noch einmal an das eine oder andere erinnert hat. Und wenn Sie merken, dass Sie da nicht mehr so sicher sind, ähm, dann würde ich Sie bitten, das noch einmal nachzuarbeiten, wie schon gesagt. Fakt ist jedenfalls, dass diese äh, systematischen Beschreibungen von äh, Zusammenhängen des Sprachsystems und äh, speziell mit Flexion und Wortbildung im Hinblick auf Grammatik, die Systematik der Wortarten ganz wesentlich ausprägen. Und ich zeige Ihnen jetzt zum Abschluss ein Wortarten, das Wortartenmodell nach Klinz. Und hier haben wir erstmal ganz vom Anfang her geleitet die flektierbaren, die nicht flektierbaren Wortarten, also die Verben, dann das nominale Paradigma. Und schlussendlich sehen Sie das große, große Feld der nicht flektierbaren, nämlich Adverbien, Konjunktion und. Präpositionen, es kämen noch die Partikel dazu. Und ähm, diese nicht flektierbaren Wortarten sind eigentlich das Spannende. Ähm, deswegen werden wir da im ähm, Seminar auch ab und zu mal drauf schauen. Vor allen Dingen dann, wenn wir bei Präpositionen und Partikeln ähm, Elemente haben, die gleichzeitig zur Wortbildung eingesetzt werden. Also das heißt, wenn wir sogenannte ähm, durch Präfixe erweiterte äh, Verben haben, die dann in der Wortbildung selbst wiederum eine ganz spezielle Bedeutung äh, annehmen. Ich würde mich freuen, wenn Sie äh, die Augen offen halten nach besonderen Verben, die Ihnen auffallen. Äh, ich habe schon einige zurechtgelegt jetzt für die, für die Bearbeitung und freue mich auf Ihre Diskussion. Für heute wird es das erst einmal gewesen sein und wir sehen uns für die meisten gleich im Seminar mit Ihren Fragen und diskutieren dort noch äh, die Themen für Ihre ähm, Arbeitsphasen. Ich würde mich freuen, wenn wir einen gemeinsamen Blick auf die Sotero-Bibliothek des Seminars werfen und für die anderen, die jetzt nicht an der Diskussion teilnehmen im Seminar, noch eine schöne Woche und wir sehen uns dann beim nächsten Mal ganz herzlich, Ihr Alexander Lasch. Ja, und um das Video gut zu vernetzen in der äh, Open Educational Resources Community, habe ich Ihnen jetzt noch einmal ähm, die Playlist zum Seminar ähm, äh, vorgeschlagen und zum Zweiten ein Video, das hier aus dem Portfolio meines Kanals bei YouTube kommt. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie den Kanal, liken Sie, schreiben Sie einen Kommentar und lassen Sie sich benachrichtigen. Das würde mich sehr freuen und damit bin ich für heute raus. Tschüss.